Ja, hi und willkommen hier zum großen Preis von Japan. Ja, letztes Rennen war China, glaube ich, ja? Ja. Yep. Wo ich dann irgendwie es noch geschafft habe auf Platz 4, obwohl ich einen kleinen Fehler gemacht habe. Aber, ja. Also ich habe es noch gerettet durch das Safety Car. Momentan ist es ruhig auf der Strecke. Bei mir dasselbe. Wir ein paar Runden absolvieren. So, ich brauche oh. eine gute Längeempfindlichkeit auf der Hinterachse, aber die Vorderachse muss einfach stabil sein. Ja. Ich kriege irgendwas zusammen und das wird schon klappen. Um dich zu schlagen, hoffentlich. A7er Ballast? Was hältst du davon? Musst hm, du für dich wissen. Was würdest du denn fahren? Ja, ich habe da immer andere Sachen, die ich so fahre. Ja, aber dann kann ich mich orientieren etwa. Ich fahre immer 6 oder 7er, komm was wurde Und bei Regen Fünfer. <lacht> Flügel, fährst du was? Ähm, 5 er So, okay, so wenig. Interessant. Wofür braucht man viel hier in, in schnelle Kurven, sehr, sehr viele schnelle Kurven. Dann habe ich halt einen 6er Flügel auf Sack. Bitte passen. <lacht> Gut, ich kümmere mich um die Änderung okay, ich einfach mal raus. Fertig. Ich bin gerade nur bei den Stabilisatoren überlegen. Es gibt eine Stelle, da brauchen wir verdammt gute Anti-Wanwankbalken. alle die Düsen verdammt nochmal nicht überlasten. Nee, nee, nee. Ich geh So will ich das. Keine hier. Ahnung. Ja, so, so bin ich mir relativ sicher hier. Bremsdruck. So, da da. So, da da. Fahr ich recht standardmäßig. Hier drehe ich wieder wegen runter. Das Lenkrad fühlt sich seltsam an. Und hier gehe ich kein Risiko. Das ist mein Japan-Setup. Safer kann er uns eigentlich nicht einstellen. Sorry, ich muss ganz kurz mein Lenkrad einstellen. Jo. Daniel Ricardo fährt jetzt seine erste Zeit, ich überprüfe nochmal, welche Fahrhilfe mich drin passt, gut, alles gut. Ich sehe, ich seh, wie der im Hintergrund da rumrast, aber ich will, dass er noch wartet. Ich will ja auch noch fahren. Der fährt so schnell wie die KI ist. Ich, ne, ne, ne, ich muss das Benzin unterstellen. Wie ihr vielleicht seht, habe ich hier einen besonderen Helm. Hier natürlich für Japan. Ich Spaß, das ist mein Brosleak-Helm. Und, ja. Das soll eigentlich eine Italien-Flagge oben sein, aber hier in Japan tun wir einfach mal so, als wäre es die Japan-Flagge. Ich weiß, man erkennt es nicht im ersten Blick, weil es alles Kreise sind. Ich habe es mir so gewünscht, erst im Nachhinein ist mir gekommen, dass es zu sehr wie Japan aussieht, aber... Ja, ich wollte jetzt nicht nochmal einen Helm in Auftrag geben. Er hat sich ja schon sehr, so viel Mühe gemacht, der gute Bergmann. Und er hat es ja super gemacht, also beschwere ich mich nicht. Mir gefällt der Helm. Auch wenn er nicht die Italienflagge darstellt, aber ja. Oh, das, Auto fühlt sich so, das Lenkrad fühlt sich so komisch an. Aber für mich ist es auch ungewohnt hier zu fahren. Okay, die Kurve fährt sich so perfekt, wie ich wollte mit dem Setup. Für mich ist ein, ich würde mir das ein das Lenkrad immer noch ein bisschen verpassen. Hier mache ich ganz schlecht Platz, wie immer, mein Freund. Fährst du gerade schon auf der schnellen Runde? Ja. Soll den auch noch ein bisschen anpassen. So, jetzt höre ich mal überhaupt erst richtig. Den Meine Ricardo lass mal rechts. Vergessen. Den S ist auf, den, auf das Gras gekommen, leider. An Hülkenberg lass mal durch, mit Bottas. Das Lenkrad fühlt sich so kurz. Oh Gott, Hülkenberg, was machst du? Du kannst doch hier nicht auf die tu Bremse zu hauen wegen einem guten Bottas Warum werden mit blaue Flaggen für den gegeben, wenn er gar nicht auf einer schnellen Runde ist? Ich weiß, ich, ich glaube du kennst das ja am Lenkrad, aber ähm, wenn wenn man irgendwie gegenlenkt, dann wird es ja immer stärker. Ja. Das ist irgendwie fehlt bei mir jetzt. Also es fehlt nicht, aber es ist immer es ist deutlich weniger. Das ist komisch. Ich gehe hier mal einfach mal auf die schnelle Runde. Oh, scheiße, ich war aufs DS gekommen. Perfekt Jetzt lenkt es hier um die Kurve. Mal. Ja, nee, doch nicht, nee, doch nicht. Es sah erst perfekt aus und dann habe ich den Lenkwinkel verkackt. Aber das Auto fühlt sich sehr schön an. Hier in den S ist es verdammt schnell. Gefühlt. Das sind die 2018 Autos immer. Ja aber das, das. Ich kann voll auf die Tube drücken. Ich muss nicht vorsichtig mit dem Gaspedal sein. Das hatte ich bei allen anderen Setups hier bisher noch nie. Ich bin auch über eine Sekunde langsamer als der gute Bottas, weil ich bin aufs Gras gekommen in den ist. Also vor dem Essen, es ist besser gesagt. Hast du vor mir? Ist äh, Jetzt bin ich hier Runde außen drauf. Meine Runde ist auch verkackt. Ich setze auf die zweite. Ich schau mal, wie der so ist. Etwas hoch jetzt auf die dritte. so, dann gucke ich noch mal in die Einstellungen und bearbeite das. ich versuche jetzt trotzdem vor das Rohr noch zu fahren, einfach um was? es bringt jetzt nichts, da noch langsam zu machen. am meistens sonst laufe ich hier noch auf Verkehr der, was ist denn das für eine Einstellung? weißt du das? wie meinst du das? Hm? die bei der Einstellung Raddämpfer oder was? Äh, nee, ich kenne mich da nicht aus. ich habe ja kein Lenkrad. Bei neuen Spielen zumindest. Oh, Mann. Ich bin Frau Hülkenberg. Das ist eine Überraschung. Lass, die, lass die mich raus. Bin hinter hm, sein. Ja, aber ging. Ihre beste Rundenzeit ja. beträgt eine Minute 39,2. Komma Was ist die Bestzeit? Weißt du das Nö. Kann ich dir leider nicht beantworten. Oh also ich bin Gott, 1... oh Gott, oh Gott, ja die Runde ist auch verkackt. Das war Also rülflich. ich bin eine 1,43 gefahren. Oh Gott, leer, sorry. Was bist du gefahren? 1,43. Ja okay, dann bist du sogar langsamer als ich. Ja, eine 42,3 Ich bin eine 34er Zeit gefahren, das schnellste war glaube ich so um die 29 <lacht> und gerade eben bin ich 29! Ja. Wobei, ich habe gerade Zeiten von f 2017 im Kopf, wo ich gerade so die 130er Marke knacken konnte, die ein oder die 1, Also, ich habe in den SS verliert mein Auto irgendwie viel zu schnell an Traktion, wenn ich mal nicht die perfekte Linie. Hab. Bist du kaputt? Nein. Leclerc, bist du des Wahnsinns mein Freund. Kannst du mir doch nicht einfach ins Auto fahren hier? Also, okay, ich guck oh Gott, Raikön. In Raikön ist mir ins Auto geleckt. Hä, Raikön ist weggeleckt. Unerlaubtes Überholmanöver? Hier kann man doch gar nicht überholen, scheiß Spiel. Wie kann ich denn bitte schon Raikön unerlaubt überholt haben? Hä? <lacht> äh, Rocky, das Spiel hat mir gerade fast eine Strafe für unerlaubtes Überholen gegeben. Krammer. Auch wenn es kein Karma gab. Aber Karma. Einfach weil ich Alonso zitieren will. Und jetzt ist da gerade Raikön rumgeleckt. Raikön ist hier ein Geisterfahrer. Vermutlich weil ich aus dem Spiel getappt bin. Ja gut, das kann wegen dir nicht fast eine Strafe bekommen hier. Ja, was soll ich machen, wenn das denn gerade komisch angestellt ist? Ja, dann hättest du mich vorwarnen können. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, die Runde ist auch verkorkst, ich komme hier einfach überall aufs Gras, das ist so ein Bullshit. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach auf St äh, Mager weiter, Hamilton warte mal. Ist auf Zeit beträgt 1,39,8. Hamilton ist P19. Das kann sein, der hängt da gerade hinter dem Forst India. er überhaupt schon eine Zeit? Ja, eine schneller als ich. Oh Gott, nein, bitte fahrt mir nicht rein, bitte fahrt mir nicht. Peres, du Idiot. Peres, du Idiot. Ach, nö. Ich sehe die kommen, drück aufs Gas und komm nicht mehr schnell genug weg. Mann. Ich hatte mich gedreht dort. Standst du auf der Strecke oder neben der Strecke? Auf der Strecke und ich habe aufs Gas gedrückt, um noch wegzukommen, aber Peres ist einfach Vollgas in mich rein. Ich war einfach oh. nicht schnell genug. Ach, KI. Ich hasse diese KI. Schön, das war's für mich bei diesem Quali. Ich habe hätte noch so viel Zeit gebraucht, um mich hier einzufahren. LOL, ich konnte gerade bei dir in die Box, Boxenansicht davon hier gucken. Das finde ich aber nicht fair. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Du bist, bist gerade gegen, gegen die, die Wand gefahren ich... bei mir. Hückenberg ist, ist in... gerade bei mir gegen die Boxenwand innen reingefahren, nicht seins. Nee, Hückenberg. Oh bitte, gib mir jetzt bitte keinen Singapur Reloaded Wieso? Äh, bist du, du gerade raus? Quali? ja. Er lässt sich nicht an unser Qualifying. Aber da, wo bist du gerade? Komm jetzt über die weiße Linie. Ja, okay, dann bist du du und nicht in Hülkenberg. Auf welchem Platz ist Seins bei dir? 19. Da hat er zumindest. Ja, jetzt, jetzt wo er nicht profitiert, übernimmt er natürlich nicht meinen Platz. Was für ein Pisser. Ich habe das noch im Kopf, Seins. Sie erinnern mhm. mich an alles. Ah, die Renault sind verdammt schlecht gewesen, sie sind nur 39er Zeiten gefahren. Beide genau gleich schnell. Aber ich bin jetzt 42er gefahren. Und Stoffel war dort ist auf P9? Wo ist dann Alonso? Alonso ist P5. Alles klar. Alonso war schneller als beide Red Bulls. Also ich bin noch nie wirklich ein ernsthaftes Rennen hier gefahren in dem Spiel in Japan. Man merkt es auf jeden Fall beim Setup. Ich war eigentlich nie so wirklich schlecht in Japan in dem Spiel. Ich habe einfach keine Runde mit dem Setup hinbekommen. Immer es mich weggedreht. No traction. Obwohl es eigentlich sehr stabil extra gemacht wurde, das Setup. Ich glaube, so überholt sich gerade ein Red Bull. Den wollte ich auch überholen lassen. Dann ist dann hat er abge, ab äh, hier langsam mal befohlen. Ach was, Du Bist echt behindert manchmal. Ich werde eh vom letzten Platz starten, weil der 34er Zeit ist halt nicht ähm, konkurrenzfähig. Meine <lacht> 40er. Du wirst sie aber jetzt verbessern. Ja, ist auch nicht schwer Ich will sehen, dass du zu wissen mich knackst, sonst glaube ich, dass du nicht mehr rockig bist, du der Japan Experte hier. Das Lenkrad ist komisch. Kann nicht dafür sehr geehrte ist sei weiter das kann einfach nicht wahr sein Legende. ich habe mal, was Carlos 1 gerade macht er fährt gerade über die schnelle Linie und verbessert er sich äh, nö. Doch. Carlos 1 P4 fast so schnell Zwei... wie die Ferraris ich hatte 2,3 Sekunden Verbesserung nach dem ersten Sektor was du den großen Patzer reingehört? Ja, ich bin ja langsam gefahren, weil ich mich immer am Anfang in SS irgendeinen Fehler gemacht habe. Ich bin ja noch keine richtige schnelle Runde gefahren. 6,5 Sekunden, 7 Sekunden. Und wie viel stehst du zu anderen so? 8 Sekunden, 9 Sekunden. Das wäre eine 31er. Vielleicht ein 30er nein ich will nicht wieder 15 minuten warten okay vielleicht oh, wird der spaß ich, ich komme oh. ja noch vor dir es wird eine 31er wohl das war immer noch platz 14 nein ricardo aber auf dem letzten so. platz fährt aktuell lewis hamilton jetzt Dann müssen sich doch die Venus verbessert haben Ja Haben sie P4 und 5 Aber warst du mein schönes Überholmanöver über Außen gesehen in der schnellen Runde gerast mhm. Ui, da bist du sehr weit nach hinten Hat keinen Zeit gekostet ja. Aber Hamilton ist immer noch in der Box, der, ich glaube der fährt nicht mehr Oh Gott, gegen Gasly, das kostet etwas Zeit Das erst heißt recht Oh, das ist für dich. Du bist 16. Irgendwann hat sich verbessert. Das war Markus Eriksson. Bedenke, ich habe den Fehler. Ich bin gerade 10.000 Verbesserung im das zur letzten Runde. Aber bedenk, ich habe den fetten Fehler gemacht. Als Hinweis, du brauchst Zehntel Verbesserungen zum Weiterkommen. Ja, man hat ja gesehen, wie groß der Fehler war in der einen Runde. Hartley ist jetzt an einer sehr beschissenen Position vor dir. Es geht. Ah, es schnell. Bin jetzt in die Box. Meine Hoffnungen ja, sind, sind da, das sollte aber Zehnte. reichen. Ach, Scheißdreck! Die dich auf Mann ey! Obwohl ich außenrum überholt habe. Hartley hätte dich jetzt noch kriegen müssen, damit's knapp wird, aber der kann dich ja nicht mehr kriegen. Vor allem so viele Fahrer, wie mir im Weg waren und die ich überholen musste in der Runde. Es war dennoch, dennoch so eine Zeit. So, was bist du denn gefahren? Hast du hast gesagt 32, oder? 34, ich bin keine Zeit gefahren. Oh, achso. Oh, wenn, wenn ich Hamilton aufhalte, wäre Hamilton raus, das wäre doch lustig. Aber den kann ich nicht aufhalten, weil der schon auf einer schnellen Runde ist, oder? Mhm. Wobei, nee. Ah, ist das ein Williams oder ist das... Das Williams. Kannst du ja aufgeben, fest eh keine Das ist Runde Hamilton, mehr. das ist Hamilton, warte. Hamilton aus, aus dem Q1 raus wäre doch auch mal interessant, oder? Solange du dich dann bei den nächsten Sessions beeilst. Kein Problem. So, eigentlich kann ich jetzt fahren und muss nur noch seine nächste Runde zerstören. kann er sich nicht verbessern. Wenn ich bedenke, dass ich zum Beispiel mit in, in dem Time Trail in F2017 hier gerade mal so ganz knapp die 1.30er Marke unterschritten habe, wenn er 1:29,9 oder 129.7. Ja. sieht mal, wie schnell diese Fahrzeuge sind. Dann schauen wir mal auf Doppel und Schalen erkläre. Okay, ja. Schade, Claire ist hier auf einer guten Verbesserung. Dich sollte er kriegen. Schau mal, vielleicht können, kann ich der ganze Rest dann noch kriegen. Also sind ein paar ganzen nah bei dir dran. Ich habe Hoffnungen. Und ich hoffe, dass erik so mich nicht enttäuscht. Seite. Ich glaube, das war's mit Hamilton's Wunde. So wie er gerade abgebremst hat. Schade, Claire schießt nach vorne. Das ist doch egal. Denkt daran, er kann dich noch zerstören und er ist sehr wütend da gerade nicht reingefahren. Ja, jetzt ist aus für Hamilton. <lacht> oh, der ja, Hamilton. Vielleicht schon sauber in ihn fahren. Heide Claire, du bist eh vor mir. Ja, fahr doch nochmal mit dem Hamilton zusammen. Nee, nee. Wieso? Vielleicht schon Ferrari. Jetzt zerstören Ferrari? Drei Können hat nicht gereicht, hat nur für den Flügel gereicht. Ja, kannst du noch mal auf die tu äh, auf die Bremse hauen. Oh nein, das war jetzt zu spät, sonst hätte ich. Oder fahr in die Kurve rein. Ich kann mich ja noch mal ein bisschen betteln mit ihm. Kimmy! Oh, du wirst gleich von einer Legende geschlagen. Diese Legende heißt Stoffel Van Dorn. Hamilton, du wurdest von einer Legende namens Stoffel Van Dorn geschlagen. Boah, wow, Heiken, wie langsam bist du da geworden? So, jetzt das kannst du ihn kriegen. In die 100 Ja, überholen. Ich hätte, ich hätte ihn auch gekriegt. Und jetzt halt abbremsen. Das erinnert mich gerade an das echte Rennen, dass Raikön da innen reingeht. Außen. Da ja, jetzt hier an die Wand klatschen, den guten Raikön. Das ist ja so wie äh, mit, mit, äh, mit wem war es? Mit Montoya damals beim 2000, bei dem Rennen, wo Raikön halt von ganz hinten gewonnen hat. Am Start sogar, in der ersten Runde. Mhm. Da wurde von irgendeinem Hinterbänkler abgeschossen und äh, tatsächlich in der Kurve links an die Wand geschleudert. Da kommt man ja gar nicht hin, wenn man es nicht versucht. Aber wenn ich so die Gegner sehe, dann wird es schwierig für dich. Ich habe ja keine gute Runde zusammenbekommen. Du hast einen Vorteil, ihr fahrt nur zu 14. Bedankt dich bei Sergio Perez. Hamilton ist nicht dabei. Ja und Perez ist nicht dabei. <lacht> Perez war sowieso keine Gefahr für uns. Für dich schon. Wie gesagt, ich habe noch keine gute Runde zusammenbekommen. Ich musste so viel ausweichen, das war krass. Macht es Sinn, hier auf einen 1-Stop zu gehen? Ja. Also Soft. Dann probieren wir das mal. Ja, du oh, kannst fertig. die 1 auch mit Supersofts fahren, nur zur Info. Okay. Ja, da ist es ja kein Problem, wenn ich dann nochmal Supersofts über das Rennen starte. Ja, kannst du damit starten, aber ich nicht wieder 30 Minuten warten muss. Dann müsste ich was, vermutlich Medium fahren, oder? muss es äh, Musst du gleich so oder so? Na, versuchen wir es erstmal mit dem Hoffentlich geht das Auto schnell jetzt in die Wand. Hoffentlich geht das Auto schnell, schnell in die es Wand. Kommt, es kommt schnell eine 1,25er Zeit. Mit so wenig Leistung fühlt sich das Auto gut an. Ich weiß nicht, wer schon fast India dahinter mir ist, aber. Du tschüss. weißt es. Drei Mal hast okay. du raten, wenn Peres raus, dass wer das wäre da Ach Ort stimmt! Ist. Nee, ich hab's wirklich, ich hab's wirklich vergessen. war eine interessante Einfahrt in die Runde. Ocon versucht gerade einen Überholmann fast schon gegen dich. Du. Ich glaube wir schauen uns die Runde von Ocon Sicht an, das ist spannender. Mal schauen wir dann überholman, gegen dich wagt. Da hast du gerade irgendwie leichtes Heck verloren in Kurve 1. Ja. Für welchen Ballast das du dich eigentlich jetzt entschieden? 7. Geht das Auto kaputt? Geht das Auto kaputt? Ach schade. Groß selber gehabt. abflug wie in Q1 auch schon selber abflug wie in Q1 schon vielleicht auf dem Kopf kommen auch schon ich habe ja kein Flügel oh, Lenkrad hat sich gelöst geil Holy shit. Wen hat's da hat wird den gerade zerstört das Pierre Gasly zerstört ich bin im Menü. Du hast Pierre Gasly zerstört. Komplett zerhackt und jetzt hast du einen Ferrari abgeschossen. Ich drehe gerade das Lenkrad wieder fest. So, also ein Kontra hast du ausgeschalten, den guten Pierre. Oh, 1,29. Okay, das macht mir schon Sorgen. Das sieht das Lenkrad wieder ja komisch an. Hallo Vettel das darfst du auch ohne Flügel fahren. Damit sind deine Hoffnungen auf den Softreifen schon mal dahin. Theoretisch nicht. Wieso? Ich, könnte, ich muss nur mal die Flügel wechseln, theoretisch. Ja, aber dann hast du schon zwei unnötige Runden auf dem Reifen. In der Regel fahre ich immer drei Runden oder so mit dem Softreifen im Quali. Dann probier's doch. Aber es liegt eher daran, dass ich. Es liegt eher an, an, an der wenigen Zeit, die ich habe. Gab's denn sonst irgendwas Besonderes? Brandon Hartley gerade auf einer schneller Wie lange rum. haben wir noch Zeit? Zehn Minuten. Für die Spotter-Trauskegel wäre auch interessant. <lacht> der ist auch auf Softs unterwegs. Der ist aber gerade schon auf einer. Outlab. Man kann alles, wenn man es will. Brandon Hartley, Schneller, Sean Leclerc. Hm? Man kann alles, wenn man es will. Oder Ericsson? Wieso Ericsson? Ericsson trifft jeden. <lacht> Bottas geht jetzt auf seine schnelle Runde gleich. Ihm schauen wir auch mal zu. Er wird nicht gerade aufgehalten von irgendeinem Auto vor ihm. Oh, Kimi Raikön drängt hier Charles Leclerc von der Strecke ab! In der 130 er ist ihm einfach in die Karre gefahren. Da du so, ich stirb lieber, ich will mein äh, Cockpit behalten. So, <lacht> jetzt kommt Bottas, Bottas auf der schnellen Runde. Er fährt durch die Aces. Das sieht träge aus. Hey. Wenn ich das rückwärts fahren würde, dann könnte ich dort das abrollen. <lacht> also bei mir klappt das ja, bei dir nicht. <lacht> Nur dass du dabei auch kaputt gehst. Ja, ich drehe mich ja rechtzeitig wieder um. Dann macht doch. Ich könnte ihn halt jetzt nicht aufhalten, weil ich jetzt, weil er so eine Linie käme voll. Ach schau mal, er fährt gerade, er ist gerade da Ende Sektor 2. Ne warte, noch nicht mal Ende Sektor 2, der ist dort vor der Löffelkurve. Also kannst umdrehen. Naja, jetzt schaue ich es ja auch nicht mehr. Dass ja er selber schon in Sektor 2 bin. So, jetzt kommt Walter Reporter. Naja, Detail zu dem momentan ausgerüsteten Reifen er ist der einzige Softfahrer. Das könnte ihm zum Verhängnis werden. Nö. Ja, die Möglichkeit dann auf jeden Fall eine 1 zu fahren. Ich glaube, die 1 die ist sowieso die 2-Stop äh, ist super soft. Soft ist, glaube ich, ähm, nicht wirklich langsam als die 1-Stop in, der, in, der, in dem Jahr. Einfach weil die Reifen deutlich schneller abbauen. Esse Banokon kommt rein hier. Dann schauen wir noch mal zu, jetzt geht der Haas-Pilot auf eine Runde, ich sehe schon den nächsten Abflug kommen. Ich hoffe ich liege richtig. Und da sieht man, wie der Haas-Pilot sich auf der Start- und Zielgeraden dreht. <lacht> Nicht jetzt. Das waren einfach Hoffnungen. Da kommt er sehr weit auf den Curb, jetzt steuert sie ihn. Da kommt er noch auf den Körb. Und dort ist die Wand. <lacht> und da kommt er wirklich weit raus. Aber er rettet sein Auto noch. Ja, weil ich die Linie nicht bekommen habe. Da kommt die nächste gefährliche Stelle, die schafft er aber. Was sagst du dazu, dass Sebastian Vettel gerade hinter Schale Claire ist und raus ist? <lacht> da sehen wir jetzt? Den Haaspiloten. piloten Weiter Report. Das dreht er noch eine Runde. Ja, er geht in die Box. Jetzt ist der haas der einzige, der noch viel fährt. Kommt er weiter auf dem Körper? Ich sag, diese Runde reicht nicht. Bin ich habe mal pessimist? War auch nicht gut. Ich, ich habe alles im ersten Sektor weggeschmissen. Der Rest war okay. Weil es wird nur eine Sekunde zu reinkönnen. Das geht. Ja gut, dann wärst du aktuell auf P8. Also du legst jetzt einen Traum letzten Sektor hin. <lacht> der ist ja nicht lange, der ist geradeaus. Und du bist P7. Ich fahre mal weiter. Ich Sagen wir mal, mal so, du bist eigentlich weiter. Weil Ocon und Fernando Alonso sind noch nicht mal eine Zehntel von dir weg und dann kommt Stoffel van Dornen, in der eine Sekunde weg ist. <lacht> und dahinter Brandon Hartley. Schade, klar, Alle keine Gefahr mehr. Aber egal, schauen wir mal. Aber was draus wird. Sieht aber nicht so aus. Ja, weil ich schon aufgegeben habe. Noch eine Runde dann? Nee, dann die Reifen ich im Rennen fahren. Mhm. Von daher... wärs aber gar nicht so viel langsamer gewesen. Nur, Du gibst schon auf? Ja, ist ja auch P8 auf meinem Lenkrad. Also hast du noch nicht mal, wolltest du noch nicht mal einen zweiten Satz haben? Nö, ich wollte einfach, ich hab keinen weiteren Satz mehr, weil der mir irgendwie in Q1 mehrere Sätze aufgezogen hat. Achso. Ich weiß nicht wieso. Und, boah, ja, du hattest Glück, hätten sich O'Connor halt noch verbessert, ja dann mein Beileid. Hätte Gasli mal eine Zeit gesetzt. Das hätte ich eh nicht geknackt, schau mal wo Hartley ist. Ja, guck mal wo Platz 11 ist, das sind 7 Zehnte. Egal, von der Pace her ist es okay, ich habe im ersten Sektor alles weggeschmissen, also spielen wir mit, mit dem Renault gleich auf. Ja, und jetzt, das heißt es, nochmal zwölf Minuten für mich warten. Und zwölf Minuten anschauen, wie ich, ich heiß, eins straßen ja. darf. <lacht> oh Mann. Haki, du hast aber auch irgendwas verpeilt. Man fährt, man, man fährt ja nicht mit 10 km/h im Kreis auf der Stelle. Bin ich nicht. Ich, ich sah, ich habe mich gedreht an dieser Stelle, wo du auch rauskommen bist. Dann sehe ich Per, gucke ich nach links, sehe Peres kommen, drück aufs Gas, die Reifen drehen durch, ich fahre nach vorne und dann sehe ich, wie mein Auto ein Wirbeldreher <lacht> ist. Die gute Kain. Ja. Aber weißt du, was es ärgerlich ist? Natürlich hat es nur Peres erwischt. Und nicht Bottas, der dahinter gefahren ist. Boah, aber das Spiel fühlt sich so komisch an. Das Lenkrad das irgendwie ganz komisch eingestellt. Also Ist doch schön, dann hast du wegen Action im Rennen. Naja, ich fühle das Auto kaum. Das ist Japan, das ist normal. Das Auto ist total instabil, dabei habe ich schon 100er Diff reingehauen. Normal fahre ich ja mit normal ich ja meine 60 oder? Das ist dein 8er Ballast. 7er. 7er. Ja. Warte, wie sieht dein Helm eigentlich immer aus? Keine Ahnung, sehe ihn nicht. Ne, ich frage mich nur gerade, weil ich habe den Helm-Mod drin. Müsstest du denn nicht auch einen anderen Helm haben? Bei mir hast du so einen lila Strich in der Mitte. Ich habe irgendwas Lila, das sehe ich auch noch. Okay, der, die restlichen Helme sind alle ganz normal. Warum sollten sie nicht so sein? Aber deiner müsste eigentlich anders sein im Normalfall wie gesagt ich habe das helm pack mod drin ja aber es gilt dann ja für die fahrer aber meins ist ja custom ja die das gilt für alle custom helme ich musste zum beispiel den helm 17 auswählen das war meiner und helm 16 war zum beispiel würde ich helm 16 nehmen hätte ich den zum beispiel von Alphanty oder so ich frage mich wieso es bei dir dann nicht klappt mein Helm zu krass ist. <lacht> so, dann sehen wir hier schön die Onboard in den Aces. Ah, da habe ich einen Eindrenk Ui, da bist du aufs Gras gekommen. Aber sonst war das ein ganz guter Sektor. Dann fahren wir hier nochmal in die Onboard, das ist auch immer recht spannend hier. Ah, ist doch ganz solide. Ist der letzte Satz, oder? Ich habe noch einen, der ist eine Zehnte langsamer. Von daher. Okay. Ich wüsste zwar nicht, wann ich ihn aufgezogen habe, aber ja. Ah, schade. Das war nichts. Ich habe mir ein bisschen zu früh eingelenkt. Schauen wir mal auf die Sektorzeit. Ja, sollte etwa so werden wie, wie die letzte Runde in Q2. Ja. witzig, du hast die Zeit 113-113 gehabt. Sagt das Kimi bei seiner Polrunde in Monster: 119-119? Was? 29,5 ist das? Ich bin noch nie gut? so schnell eine Runde. Ich bin noch nie so eine schnelle Runde in, in, in einem Formel 1 Spiel hier gefahren. Ich mein, ja, aber es Sprechen. reicht nicht mal für die muss also würde ich mich nicht zu früh freuen. Hat nur für Ocon gereicht. Wie viel fehlen mir denn? Ähm, wir fehlen 50.000 auf Science und 13 Zehntel auf Höhenberg. Ja. Ja bei, ja, bei den Fehlern, die ich gemacht habe, kriege ich das noch. Oh, jetzt hältst du den Verstappen auf, oder? Ricardo. Achso, Ricardo. Fahr doch vorbei. Fahr mich halt nicht vorbei. Ich habe mich schon so oft hier rausgelegt, Inzwischen weiß ich, dass ich nur noch langsam Gas gebe da. Oh, Alonso hat es auch nicht geschafft, euch zu knacken. Oder dich und Ocon. Ihre beste Rundenzeit beträgt eine Minute. Jetzt fahrt doch vorbei. 20, 8. Ihre beste Fährst beste noch ein bisschen, oder? Ja. 29,5. Oh Mann. Sikai. Oh, so, schauen wir mal kurz hin. Ja, Hülkenberg könnte schon schwer werden, aber sei es auf jeden Fall. Aber es wäre auch noch P7 von daher. Auch wenn ich dann Hülkenberg nicht knacken würde. Das Auto fühlt sich halt extrem instabil an, ich komme damit irgendwie nicht klar. Das ist eine richtige Achterbahnfahrt, hier eine gute Runde hinzulegen. So. Oh, ich habe noch einen Satz, der ist ein bisschen schneller als der jetzige. Na komm, fahren wir raus, dann habe ich Fertig, bereit. Mhm. Da sehe ich ein Papaya-Orangen klar. Varga Komesh Geschoben. Überraschend wenig Zeit gekostet. Okay, da kann man nicht draufhalten, das ist krass. Das kommt. Leider habe ich es dann am Ende wieder verloren. Hm. Weil ich dann nochmal nachfolgieren wollte, so sicher. da jetzt noch die Zeit gewonnen Okay, du bist in den Top 10. Ja, Versuche es nochmal. Noch mal. mit wenig Energie. Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, ja, du kommst zur Reparatur versucht. an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem wird. Schade, schade. Ich habe zwei bis drei Zehntel da gefunden und wieder verloren. Was denn? Ja, du hältst ihn auf! Endlich kann der mal vorbei ich krieg das mal hin. Schade, ich hatte die Verbesserung, dann habe ich alles in der letzten Schikane und dann habe ich irgendwie noch Zeit verloren, obwohl ich eigentlich schneller war, dachte ich. Also da war sicherlich noch ein Potenzial von einer halben Sekunde drin, aber... Das Auto war so instabil, da ging heute gar nichts. Da ging heute gar nichts. Ich hoffe, im Rennen sollte es aber mir zuspielen, denke ich sogar weil das Auto dann schwerer ist. Schwerer händelbar ist. Ja. Platz 8 ist auch ein ganz schöner Platz, zumindest nicht Platz 10, somit ist es nicht komplett umsonst gewesen, dass ich auf Supersoft starten muss. Ja. Und Leute, wir sehen uns dann beim Rennen Platz 28, 28. Ähm ja, Startposition sein. Alles ist möglich, Reikön hat es schon gezeigt und ja, wir sehen uns dann, bis dann, ciao. Ciao.